Hey Leute und willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute und Arena. Wir werden Gulundan nehmen, den Hexenmeister oder auch Warlock. Ich habe das Spiel gerade auf Deutsch, ich weiß gar nicht genau warum, aber... Ist halt so passiert. Wir nehmen den hier. Ähm... Ich glaube hier ist doch der hier noch am besten. In dem Fall sollten wir na wir haben genug jetzt als Warlock, also nehmen wir lieber den hier. Hier nehmen wir wahrscheinlich. Ja, doch. Könnte nützlich werden. Ähm, die Karte ist so stark. Nicht die. Doch, ich nehme die einmal mit. Mindestens ich glaube ich ist der am besten oh, die dunkelbombe oder den fluss krokodil ist hm, ich denke ich nehme doch den erstmal oh. dann nehmen wir den hier ziemlich ob es in dem fall nehmen wir wahrscheinlich den heal hier mit mal gut als Warlock so okay nehmen wir den auch wenn wir schon sehr viel Kartoffel haben ich nehme die nehmen wir auf jeden Fall Feuer Oh, hier nehmen wir den hier und sein tempo push ist ein guter tausch gegen eine karte denke ich oh, hier sind alle useless kann man sagen dann ist wahrscheinlich der hier noch am besten von den stats her hm. nehmen wir die late game karte einfach mal mit Sieht man immer den hier? Oh, der ist ziemlich gut. Die ist auch ziemlich gut, aber ich glaube, wir nehmen lieber den Minion. Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Ich glaube, dass der hier mehr Sinn macht. Hm mag ich die alle gerade nicht, aber wir nehmen vierer Drop, weil wir kaum welche haben. Dann so, nehmen wir den. So, interessant. Ja doch, den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Vielleicht wird darauf was Gutes. Fünf legendäre Karten. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich den hier denke wieso nicht ich sehe da nichts schlechtes dran ähm... Nein, das ist ganz schlecht dann nehmen wir den ich hatte gehört dass es voll wenig zwei ähm, drops geben soll seit den neuesten expansion aber ich sehe davon gar nicht kommen mengen an zwei drops die sogar die besten zwei drops von allen ähm habe ich Karten mit denen das zusammenarbeitet, ein Drache, ein Wildtier, ein Morlock ja doch, ich denke das kann man schon mal nehmen, in dem Fall ich nehme den oh, diese Karte nehmen wir auf jeden Fall mit Brauchen brauche noch mal ein wenig Endgame, aber wir kriegen hier gerade nichts besonderes für hohe Kosten ähm Das können wir mal mitnehmen. Okay, das wäre dann unser Deck. Mal schauen, wie viele Gewinne wir damit machen. Ich werde diesen Run so aufteilen, dass ich nach jedem zweiten Spiel einen neuen Part mache. Der erste Part hat nur ein Spiel, weil ja der Draft noch mit drin ist. So bleibt es spannend, ihr wisst dann nicht, was passiert, weil ihr die endgültige Seite nicht sehen könnt. Und ja, dann kommt halt jeden Tag eine Folge bis der arena wandern zu Ende ist. Packen die beiden mal weg, die beiden behalten wir. Wir haben ja den tollen Coin. Oh, cool, hier haben wir den auch. Ein Zombie-Show auf der Hand haben wäre jetzt echt nice, aber man kann ja auch nicht alles auf einmal wollen. Äh, bekommen. Ist aber eine relativ gute Karte, also Startkarten, Starthand. Da bin ich mal gespannt, was ich für Legendaries bekomme. Bedanke ich mich erstmal. Auch wenn da kein Grund zu bedanken gibt. So ich denke mal. Nee. Ach, da kann ich nichts machen. Ich passe lieber. Ach, okay, das Spiel kein Minion, das ist gut für uns. Ich glaube, ich mache den zuerst. Ähm, dann nehme ich auf jeden Fall den... Wie heißt das auf Deutsch? Seelenfeuer. So, was macht der Typ? Gut, er tradet. Da habe ich kein Problem mit. heute oh, trade doch nicht. Und, ach, ach ja stimmt, das wird er gebufft. Na so dann spielen wir jetzt diese hier oder wir spielen den nach das hätte ich warte mal was ist das okay das ist jetzt kein problem für uns das ist überhaupt kein problem das war sowas ziemlich gut würde ich mal sagen Oh, dann können wir jetzt den hier spielen. Bekommen wir zur Heilung, da gehe ich noch nichts und wir können das Feld contesten. Oder auch nicht. Da werde ich tatsächlich ihn hier spielen. Ihn hier und Soulfire. Ja, das war gut, dass wir den Coin verloren haben, denke ich. Und jetzt haben wir wieder das komplette Feld, auf unserer Seite Oh, okay. Fragwürdige Entscheidung, hat ich jetzt nicht so gemacht Ich denke mal wir werden wie machen wir das erstmal ziehen wir eine karte dann werden wir auf jeden fall den nicht spielen sondern den hier spielen schauen was wir bekommen Mh, nehmen wir das hat ja, doch ich denke wir nehmen das einfach mal. Noch den traden wir hier rein. Obwohl ich glaube, dass wir andersrum besser, aber ich denke nicht, dass wir oft treffen werden in der nächsten Zeit. Das noch ein Damage. also dann war es ja total gerastet Dann können wir jetzt hier mit. Nee, warte mal, wir können. Egal, das benutzen wir jetzt für was anderes. Oh nee, wir machen das so. Greif ihn ein wenig auf Face an. haben wir ein gutes Board. Eventuell hat er ein Board Clear, aber das ist auch kein Problem, weil wir schnell wieder ein neues Board aufbauen können. Hm, hat er nicht. was ist sein Plan? Das ist ja die frage also das hat jetzt nicht viel unterschied gemacht ich meine oh, das war sogar richtig gut für uns wir können hier komplett weg traden ihn rufen und ihn einmal buffen da hat die karte echt gut funktioniert auch noch im leeren feld kriegen wir auf jeden Fall einen Zauber jetzt. Okay, nice. Oh, 6 Leben. Hm. Und da spielen wir einfach mal den hier und den hier schön und Curve. Okay. Das ist... Was macht das? Oh, da macht ihn wieder voll. Interessant. Oh, oh, jetzt will er hier ja richtig das Spiel übernehmen. Aber ja, das lief recht gut, jetzt können wir mich so machen. Wir können einmal ihn... einmal ihn, obwohl ich über lieber den. Das macht keinen Unterschied, das macht keinen Unterschied. So. Wenn jetzt kein Fireball hat, haben wir ein richtig gutes Board. Ach, na gut, ein Polymorph. Dumm gelaufen. Sehr dumm sogar. Oh, das ist nicht sehr spektakulär. Okay, wir spielen ihn. Wir es gibt es ihn. Ballern den mal hier kurz rein. Auch wenn die dann verlieren. Ähm, wann habe ich die Karte? Ach so ja, ich habe hier random Legend bekommen. vorher vergessen. Hat da hat er gar keine Value rausbekommen da schon erstmal ziehen wir Und das ist sehr stark mal sehen was wir bekommen Ist ja egal, wir haben jetzt ein sehr starkes Board und er hat noch zwei Karten auf der Hand. Was hat er da noch? Okay, also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum er die jetzt gespielt hat, aber... Soll er halt machen, was er will. Ähm, Zieh ich eine Karte? lol ich auf jeden fall den der ist günstiger so wie trainen wir das ganze wir werden auf jeden fall auf jeden fall den hier noch spielen dann wie train wir es jetzt weg wir müssen auf jeden fall einen von den vierer kaputt machen machen wir mal so Und noch ein dampshad face ist natürlich ein bisschen unlucky dass der hier jetzt noch eine karte bekommt aber wer weiß vielleicht frisst das ja ein Zauber oh okay das ist natürlich scheiße dass es genau den Zauber frisst <lacht> Also wir haben noch nicht gewonnen, aber auch noch nicht verloren. Das kann noch viel passieren hier. So, und dann wollen wir einfach mal das Feld voll. Und hoffen, dass er jetzt ähm, kein AOE hat. Das wäre kritisch. Oh, schlau gemacht. Oh, es hätte etwas besser traden können obwohl ich glaube das macht nicht viel unterschied ziehen wir mal eine karte den wird aber natürlich hier weg traden Können wir jetzt diesmal nicht tippen weil das wäre selbst mod ich habe genau das was ihr braucht okay das haben wir verloren denke ich kommt drauf was sie aber ich glaube nicht dass wir irgendwas drin haben was uns helfen kann vielleicht eine wenn Black, obwohl Zeit uns um 4, dann haben wir noch. Ach, ich habe keine Lust zu rechnen. Wir testen es einfach aus. Ja doch, wir überleben die Runde auf jeden Fall nochmal. Eventuell wird es ja doch noch was. Man sollte ja nie zu so früh aufgeben. Oh, der kann jetzt natürlich eine Karte ziehen. sind ziehe uns heute mehrere Karten und oh, das war sehr gut für ihn hm, ja und dann habe ich dann verloren gut gespielt von ihnen ich werde jetzt aufgeben und ja das war es dann mit dem ersten teil von den arena Run. ich werde euch jetzt oben rechts meinen logo einblenden da könnt ihr um mich zu abonnieren oben links kommt ihr zur hausse playlist unten rechts kommt ihr so ein video wo ich ähm, Oh, wie heißt diese neue Expansion? Na, auf jeden Fall ein paar Pakete öffne und ich suche Mitspieler und da erkläre ich euch ein wenig wofür. Also wenn ihr mal ein Video von mir sein wollt, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Ansonsten unten links kommt noch ein Random-Video. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.